Welchen Einfluss hat das Bereithalten oder das Nichtbereithalten der starken Kundenauthentifizierung auf die Haftungsfragen beim Hacking auf das Online-Banking? Dies und mehr erfahren Sie in diesem Video. Ich stehe heute auf dem Römerberg in Frankfurt am Main. Frankfurt am Main, das ist die berühmte kontinentaleuropäische Bankenstadt und deshalb ist es eine gute Gelegenheit einmal neue Haftungsfragen beim Hacking auf das Online Banking zu beleuchten. Mich haben Kunden gefragt, ob die starke Kundenauthentifizierung, wenn die bereitgehalten wird oder wenn sie nicht bereitgehalten wird, ob das eigentlich Einfluss auf die Frage, wer haftet eigentlich bei nicht autorisierten Zahlungsanweisungen hat. Und in der Tat, das ist eine neue Rechtsfrage, die vom Gesetzgeber eindeutig beantwortet wird. Es ist ja so, das haben wir in den vergangenen Videos schon erläutert, dass grundsätzlich beim Abgreifen von Bankzugangsdaten im Online-Banking, also bei nicht autorisierten Zahlungsanweisungen, der Bankkunde nicht haftet. Es haftet die angewiesene Bank, also die eigene Hausbank des Kunden. Davon gibt es eine Ausnahme, nämlich immer dann, wenn man dem Bankkunden einen Vorwurf machen kann, wenn er sich mindestens grob fahrlässig verhalten hat, weil er irgendwelche personalisierten Sicherheitsmerkmale den Tätern verraten hat und das auch insgesamt den Vorwurf der groben Fahrlässigkeit rechtfertigt, dann bleibt der Bankkunde auf seinen Schaden sitzen. Und dazu gibt es jetzt allerdings eine Ausnahme. Seit Einiger Zeit sind Banken dazu verpflichtet, eine starke Kundenauthentifizierung bereitzuhalten. Das bedeutet, wir nennen das auch den doppelten Login, das bedeutet, dass man sich zweifach in das Online-Banking einloggen muss. Und wenn eine Bank das nicht bereithält, weil sie das vergessen hat, und das kommt in der Praxis sehr häufig vor, dann ändert sich die Rechtslage wieder, dann wird die Bank oder der Zahlungsdienstleister sanktioniert dann kann er nämlich dem Kunden nicht vorhalten, dass dieser sich grob fahrlässig verhalten haben. Und genau das ist die neue Situation, die wir durch den § 55 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes jetzt haben. Kurz zusammengefasst, was ist das Fazit? Aus der Bankensicht ist das Fazit, dass Banken gut beraten sind, wenn sie das Prinzip der starken Kundenauthentifizierung rigoros und korrekt umsetzen. Und das bedeutet, dass schon beim Login in das Online-Banking eine solche doppelte Kundenauthentifizierung sehr empfehlenswert ist, um nicht als Bank Haftungsträger zu bleiben. Aus der Bankkundensicht ist es so, wenn Ihnen jemand den Vorwurf unterbreitet, Sie hätten sich grob fahrlässig verhalten, dann gilt das aber nicht, wenn der Anbieter des Online-Bankings keine starke Kundenauthentifizierung vorgesehen hat.